willkommen zum heutigen Tutorial. Ich möchte euch heute erklären, wie ihr einen schönen Dutt ganz leicht selber machen könnt. Ähm, als erstes werde ich euch zeigen, was ihr alles für Produkte braucht und dann werde ich einfach den Dutt machen in den verschiedenen Schritten, dass ihr dann seht, wie ich das mache. Viel Spaß beim Zuschauen. Ähm, kommen wir zum ganzen Material, was ihr für diesen Dutt braucht. Das Wichtigste ist einmal ein sogenannter Donut. Den gibt es in verschiedenen Größen, je nach Haarlänge und äh, je nach Größe, wie groß ihr den Dutt haben wollt, könnt ihr euch da die verschiedene Größe raussuchen. Dann braucht ihr ein gutes Haargummi, damit ihr einen guten Pferdeschwanz machen könnt, mit gutem Halt. Einmal wieder den Magic Volumizer, die Bürste, zum Tupieren. verschiedene Haarklemmen, ich benutze die am liebsten. Die sind von der Größe ganz gut, sind hier noch gerüffelt und haben dadurch einen besseren Halt. Dann habe ich meine Mischung schon parat gemacht und zwar ist das Wasser mit einem Teelöffel Salz, dass es einen schönen Halt gibt. Zum Schluss Haarspray, damit es noch besser hält. Und Falls ihr noch ein bisschen dekorieren wollt, könnt ihr so ein Band nehmen oder das ist ein Band, das gibt noch mal festen Zug, wenn ihr das dann um den Dutt wickelt. Oder ihr könnt auch einfach so eine Blume nehmen mit einer Haarklemmer dran, die könnt ihr euch dann schön da reinstecken. Dann fangen wir an. Als erstes nehmt ihr das Salzspray und sprüht das in eure Haare rein, so dass es leicht feucht ist. Ihr kennt das sicher von eurem Urlaub am Meer. Es gibt einfach einen super, super Halt. Dann macht ihr euch einen schönen Pferdeschwanz. Die Anleitung dazu könnt ihr in meinem Tutorial-Video der perfekte Pferdeschwanz anschauen. Dann nochmal richtig schön fest nachgreifen, dass ihr auch alle Haare schön in den Pferdeschwanz bekommt. Und je nach Anlass könnt ihr euch den Dutt ganz oben drauf setzen, eher ein bisschen mittig oder auch schön ein bisschen an die Seite versetzt. Sieht auch immer sehr, sehr gut und edel aus. So. Wenn das alles fest ist, nehme ich den Donut und wickel den einfach in den Pferdeschwanz rein, so dass er praktisch wie ein Haargummi sitzt. Als nächstes könnt ihr nochmal mit dem Spray die Haare schön einsprühen. Vor allem, wenn das, ein Haar, wenn das Haar ein bisschen feucht ist, dann kriegt ihr das auch viel schöner glatt gekämmt. Dann teilt ihr euch das Haar auf. das ein wenig, klemmt das mit dem Stiel von der Bürste leicht dazwischen. Dann nehmt ihr die Haarklammern, öffnet die so mit dem Fingernagel und steckt die ein Stück in den Donut und befestigt dann so das Haar rundherum um den Donut. freien Lücken habt. Also am besten immer mit dem Spiegel nochmal kontrollieren, ob ihr die Haare auch gleichmäßig verteilt habt. So, ich bin ganz Reden. Wenn ihr hinten ein paar kürzere Haare habt, nehmt ihr einfach nochmal zwei von diesen Haarklemmen. Mal eine rutscht immer raus und dann könnt ihr das wunderbar hinten über Kreuz festmachen. Dann sprüht ihr das Ganze schön mit Haarspray fest. Und damit es noch eine schöne Dekoration gibt und richtig guten Halt, macht ihr jetzt dieses Band drum. Jetzt noch ein Blick in den Spiegel. Fertig. Ich bin zufrieden. Was meint ihr? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar hilfreiche Tipps geben. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Eure leder Bis zum nächsten Mal.